Und los geht's, Reifen Niveau 4 und es braucht selbstverständlich einiges Voraussetzungen. Also schaut ihr die vorherigen Videos oder halt die Links darunter. Und das geht jetzt um weitere Ableitungen. Wir haben bisher schon die Ableitung von Potenzfunktionen gesehen oder von Polynomfunktionen und so weiter. Und jetzt ist es dran, von anderen Funktionen auch die Ableitungen zu sehen. Da benutzt man in der Regel eine Formelsammlung und dann ist es halt eh leicht. Ja? Und wie machen wir das jetzt? Jetzt Nehmen wir diese Aufgabe jetzt hier zum Beispiel 7 Sinus V, B von V, halt V ist die unabhängige Variable. Und so weiter und so fort, was das auch immer steht. Ja? Und zunächst einmal müssen wir das hier eigentlich zu einer Potenzfunktion umformen. Da ist es schon, ja? weil dann die Ableitung viel leichter zu berechnen ist. Ja? Das haben wir hier also gemacht. 3 durch 5 o hoch 3, äh, v, v hoch 3, Entschuldigung, ist 3 Fünftel v hoch minus 3. Ja? Und wenn wir jetzt das so schreiben, das ist jetzt unsere Funktion, wir haben einfach das hier, diese, diesen Term durch den entsprechenden Term mit einer Hochzahl ersetzt. Und dann müssen wir das ableiten. Wenn man in der Formelsammlung sieht man sofort, die Ableitung von Sinus ist Cosinus, da passiert nichts anderes. Die Ableitung von äh, natürlicher Logarithmus ist äh, u uh, hoch minus 1, also 1 durch äh, v hoch minus 1, also 1 durch v und die äh, Ableitung davon ist äh, die Konstante mal die Hochzahl, also 3 mal minus 3 minus 9, anstatt also plus haben wir jetzt minus, minus 9 Fünftel und die Hochzahl ein weniger und die Konstante Zahl ist dann, die, die Ableitung ist halt 0. Fertig. Und dann ist auch gefragt, den Wert der Funktion und der Ableitung an der Stelle 2,4 zu berechnen, also B von 2,4, da ersetzt man überall hier, wo V steht, halt stellt, äh, schreibt man 2,4 und macht man einfach die Rechnung, ist nicht was Besonderes, ja. Und Kann man immer so in einen Taschenrechner oder in ein Programm Video ein, eingeben und dann kommt halt das Ergebnis. In diesem Fall hoffentlich richtig, das, das garantiere ich nicht. 6,9. Und für die Ableitung tut man genau das gleiche erst in der Ableitung. Erst hat man die Ableitung berechnet und dann schaut man hier, dass wo anstatt v 2,4 steht. Und dann schreibt man so, tippt man den Taschenrechner Kurs von 2,4, Cos minus 1 durch 2,4 und so weiter und so fort, was alles da steht dann bekommt man halt das ergebnis so kompliziert und das nicht sein ja bei diesem niveau ja und dann jetzt hier bei dieser funktion hier ja wir wollen erst wieder diese diesen term hier mit hochzahl schreiben und nicht so kompliziert mit wurzel und wir haben das in einem anderen video schon gelernt also das bedeutet jetzt hier diese hochzahl wird zum nenner hier und weil es unten steht wird es minus äh, da als Hochzahl stehen und das bedeutet jetzt die ganze Funktion kann man so schreiben, wir haben einfach das hier hier dadurch ersetzt, ja und wenn man jetzt die Ableitung berechnet, kann man wieder in der Formelsammlung schauen. Also das ist jetzt 5 mal minus 4 Drittel, 5 mal minus 3, das ist minus 15 Viertel. T hoch minus 3 Viertel minus 1, das ist also minus 4 Viertel, 1 ist 4 Viertel, also insgesamt minus 7 Viertel, also 1 weniger. Und da die Ableitung von Cosinus ist minus Sinus, also minus von minus wird plus sein. Die Ableitung von, eine, von T ist halt 1, ja? das ist T hoch 1, 1 minus 1 ist T hoch 0, also es wird dann wegfallen, es bleibt nur die 1. Und 1. Minus mal minus plus 3 und die Hochzahl wird eins weniger und wieder da an der Stelle wo t äh, steht, haben wir hier 2,4 ersetzt. Ich, und das Ergebnis ist hoffentlich richtig. Das garantiere ich auf gar keinen Fall. Ist ja einiges zu tun. Ja, wenn es falsch ist, schreibt ihr das bitte einfach unten. Und jetzt hier. Wieder äh, bei dieser dritten Funktion, wieder das halt in einen Term mit einer Hochzahl umformen. Und dann kann man wieder die Ableitung und ihren Wert, da sind wir halt, und ja, ihren Wert in, äh, halt in, äh, kann man die Ableitung äh, ganz leicht berechnen und auch den Wert der Funktion und der Ableitung ja, und das findet man eh in einer in eine Formelsammlung, dass die Ableitung von Tangens halt 1 durch quadrat ist. Manchmal steht 1 plus Tangens, aber das ist eh das Gleiche. Gut, das war es. Also hier gibt es eigentlich nicht viel mehr zu sagen, weil es halt auch mit der Hilfe von der Formelsammlung, äh, oder wenn man das schon auswendig kann, noch besser, dann geht es wirklich sehr schnell. Danke sehr.